Warten einfach schon mal. Sie können sich noch ganz in Ruhe Ihre Plätze suchen. Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Im Namen der Deutschen Forschungsgemeinschaft möchte ich Sie ganz herzlich hier an Bord der MS Wissenschaft begrüßen. Wir sind heute mit unserer Exkursveranstaltungsreihe zu Gast hier bei Dialog an Deck. Und freuen uns sehr, dass Sie alle den Weg hierher gefunden haben. Die Hitze der letzten Tage ist ja zum Glück etwas verklungen. Wir waren uns nicht ganz sicher, wie warm es gegebenenfalls heute werden wird. Aber so können wir alle einen ganz angenehmen Abend hier an Bord verbringen. Ja, heute möchten wir mit Ihnen und mit unseren Gästen auf dem Podium über Alternativen zur Organspende wie die Xenotransplantation oder den sogenannten 3D-Biodruck diskutieren. Die Gesprächsrunde des heutigen Abends wird moderiert und darüber freuen wir uns sehr von dem Wissenschaftsjournalisten, Moderator und Biologen Michael Lange. Michael Lange arbeitet außerdem als freier Hörfunkjournalist für unter anderem den WDR, den Deutschlandfunk und die Deutsche Welle und erhielt 2006 gemeinsam mit Martin Winkelheide den Holzbrink-Preis für Wissenschaftsjournalismus. Und bevor ich nun an Michael Lange übergebe, möchte ich die Gelegenheit noch kurz nutzen, Sie auf unsere Exkursveranstaltungsreihe hinzuweisen. Wenn Sie Informationen zu kommenden Veranstaltungen per Mail erhalten möchten, dann können Sie uns gerne da hinten am Tisch so ein kleines Kärtchen ausfüllen und dann senden wir Ihnen zeitnah per Mail Veranstaltungsinformationen zu. In diesem Newsletter machen wir auch auf das Videoformat der Exkursgespräche aufmerksam. Hier spricht Johannes Büx mit Wissenschaftlerinnen über aktuelle Ergebnisse DFG-geförderter Forschung. Die Videos sind auf unserer Homepage und im DFG-YouTube-Kanal online abrufbar. Ja, und damit übergebe ich an Sie, Herr Lange, auch zur Vorstellung der ExpertInnen des heutigen Abends und wünsche uns allen eine interessante und erkenntnisreiche Veranstaltung. Ja, das Thema von heute hat nicht so viel mit Seefahrt zu tun, auch nichts mit dem Rhein. Der Ort ist zufällig und passt trotzdem ganz gut. Ich glaube, hier kann man sich gut unterhalten, hier kann man gut nachdenken. Und dazu haben wir. Zwei Gäste hier, zwei Experten, also eine Expertin, einen Experten, die von unterschiedlicher Seite an das Thema rangehen. Thema ein Herz aus dem Drucker. Das ist aber nur so ein Beispiel. Wir sprechen ganz allgemein über Möglichkeiten von Organtransplantation und vor allen Dingen, was in Zukunft möglich sein könnte, was wir brauchen, was wichtig ist, was nicht so wichtig ist. Und da freue ich mich sehr auf Ihre Einschätzung. Da ist zum einen Professor Dr. Constanza Ferreira de Fiquiredo. Ich lerne es noch besser im Laufe der Veranstaltung. Sie ist Biologin, aber im Gegensatz zu mir hat sie nicht früh aufgehört mit der Biologie, sondern hat richtig weitergemacht, hat in Portugal studiert, ist dann in der Doktorarbeit nach Hannover gekommen und leitet da jetzt ihre Arbeitsgruppe für Allogene Zelltherapie, ist dort Professorin am Institut für Transfusionsmedizin und Transplantationstechnik, so habe ich das mal übersetzt. Ist natürlich alles englische Namen heute, auch in Hannover, aber äh, wir versuchen das möglichst verständlich rüberzubringen. Ja, ihre eigene Forschung, die wird sie auch auf jeden Fall hier vorstellen und ich kann schon mal ein bisschen neugierig machen, es geht. Wie, darum, wie man Zellen oder Organe verstecken kann, und zwar vor dem Immunsystem. Sie sagt manchmal auch unsichtbar machen, aber ich glaube, man kann sie trotzdem noch sehen. Aber da werden wir gleich äh, darüber sprechen, warum das unsichtbar ist. Schön, dass Sie da sind. Und der zweite Gast, das ist äh, Professor Paul, na? Professor Dr. Norbert W. Paul. Das ist wichtig, wenn man ihn im Internet sucht, habe ich mir sagen lassen, weil er kein Schamane ist, sondern er ist... Äh, Philosoph, er ist Bioethiker, kann man auch sagen, und äh, befasst sich mit der, ja ich will mal sagen, wie man persönlich an, das, an die Frage der Organtransplantation herangeht oder auch wie wir als Gesellschaft damit umgehen und da bin ich auf seine Kommentare natürlich ganz besonders gespannt. Er ist Direktor des Instituts für Geschichte, Theorie und Ethik der Medizin und Vorsitzender des Klinischen Ethikkomitees der Universitätsmedizin in Mainz und hat den Weg, den rhein Runter ist es ja zu uns gefunden und muss heute noch zurück, aber für diese Veranstaltung hat er auf jeden Fall bis zum Schluss für uns Zeit. Wie gesagt, mein Name ist Michael Lange, ich äh, nähere mich dem Thema sonst eher als Journalist und äh, als Moderator kann man es sich immer relativ einfach machen. Und äh, ein, ein Bericht über Organtransplantation, der könnte immer anfangen... Mehr als 10.000 Menschen warten auf ein Spenderorgan. Ich habe mal geschaut, fast jede dritte Moderation fängt genauso an. Stimmt, es sind etwa 10.000 und äh, es werden leider mehr, zumindest nicht weniger, was man immer gehofft hat, das ist leider nicht der Fall. Man kann es auch umrechnen, dass täglich zwei bis drei Menschen auf der Warteliste sterben. Das klingt dann bedrohlicher und ist es auch. Und Ich muss sagen, für mich war das so ein Thema mit ja, bedrückenden Zahlen, aber es hat mich nie so richtig gepackt. Ich dachte, ach Gott, Organtransplantation, da bin ich ja zum Glück äh, als Empfänger vorerst nicht betroffen, brauche ich doch nicht. Aber als dann meine Lieblingstante, das ist jetzt äh, ein paar Jahre her, äh, zusammenbrach und ganz überraschend interessanterweise eine Spenderleber brauchte, da hat sich das Bild für mich sehr geändert. Also da habe ich gesagt, okay, das ist näher als man denkt, die war gerade... 70 Jahre alt, mit dem Fahrrad gefahren und auf einmal entstand eine bedrohliche Situation. Ich will es jetzt, weil ich auch nicht kann, medizinisch nicht genauer erklären. Wenn sie jetzt zu Besuch kommt, dann müssen die Haustiere bei uns raus und es wird gut geputzt. Und wir kennen auch schon den Umgang mit Mundschutz, bevor das allgemein bekannt war. Also das Leben hat sich für sie geändert, aber sie kann weitestgehend ihren Alltag wieder leben. Und da äh, hat sich, wie gesagt, meine Position zur Organspende geändert Und ich bin immer ganz neugierig, wenn es da neue Sachen aus der Forschung gibt. Und äh, da, äh, deshalb bin ich auch gerne hier und habe hier die Moderation äh, übernommen. Interessant ist ja, dass die Organe ja, immer genau passen müssen für den jeweiligen Organempfänger. Und da möchte ich mit Ihnen kurz äh, drüber sprechen, äh, Frau Figueredo. Ja, wie kommt das? Wieso braucht man passende Organe? Ja, weil jede Person, jeder Individuum hat eine bestimmte Merkmal. Sie definiert sich selbst durch die Expression von Molekülen auf jeder Zelloberfläche und die dann diese Organe, von diesen Organen. Und diese Moleküle sind sehr variabel. Sie, sie haben eine sehr wichtige Funktion. Sie präsentieren noch kleinere Moleküle zu dem Immunsystem, um uns gegen gegen Viren oder Bakterien, Pathogeninfektionen zu verteidigen. Das Problem ist, dass nach einer Transplantation äh, sie machen, dass diese Organe äh, sichtbar für das Immunsystem ist. Das heißt, es passt oder es passt nicht. Das wenn Immunsystem schaut also genau hin... An diese Moleküle. Ja. Also, und erkennt, ist, äh, das gehört zu mir und das gehört nicht zu mir. gehört nicht zu mir. Und sie, diese Moleküle, ist verantwortlich, für, zum Beispiel, wenn wir jetzt mit einem Virus infiziert sind, sie wird dann das Immunsystem zeigen, äh, ich habe hier irgendwas, Es gehört nicht zu mir, deswegen bitte eliminiert mich. Diese Zelle wird dann äh, eliminiert und die Infektion verbreitet sich nicht. Also, deshalb braucht man ein Organ, was passend ist. Genau. Also Spender sonst und Empfänger müssen zusammenpassen. Ich, genau, sonst erkennt äh, das Immunsystem des Empfängers, wird diese Moleküle oder diese präsentierte Peptid, diese kleine Moleküle, die diese Moleküle präsentiert, Erkennen als äh, nicht mein und eliminiert das Organ. Das wollen wir nicht, weil die, die Menschen, der Patienten, dann diese Organe zum Überleben Deswegen ist es sehr wichtig, dass die Moleküle zwischen äh, dem Patienten und dem Spender passen, so ähnlich wie möglich sind, sodass nach, nach der Transplantation das Immunsystem des Empfängers das Organ nicht als fremd erkennt. Trotzdem ist es ja notwendig, dass man Medikamente nimmt, und genau. das sind Medikamente, die auf das Immunsystem wirken, und deshalb muss ja meine Tante so aufpassen, genau. wenn sie woanders zu Besuch ist, sage ich jetzt. Genau, weil diese Moleküle sind sechs Moleküle auf die Zelloberfläche, aber sie präsentieren kleine Moleküle, die von alle unsere Zellkomponente äh, ähm, abgeleitet werden und die sind unendlich, eine unendliche Zahl von Molekülen. Das können wir nicht zwischen äh, Spender und Patienten und deswegen, es gibt immer, eine, sogar wenn ein passender Organ, also mit diese, äh, mit gleichen sechs Molekülen zwischen Spender und äh, Donner äh, äh, gefunden ist und äh, der Organ transplantiert werden es kann immer noch abgestoßen werden, weil andere kleine Moleküle präsentiert und deswegen braucht der, der Patient Immunosuppression und das ist eine generelle Suppression des Immunsystems. Das heißt, das Immunsystem erkennt äh, das Organ immer noch, aber nicht mehr die Fähigkeit hat, äh, zu antworten. Er kann, kann die Zellen nicht mehr eliminieren, weil er ist supprimiert. Aber... Ähm, das Problem dann ist, er erkennt das Organe nicht, aber er erkennt auch nicht äh, viruseffizierte Zellen, er erkennt keine Krebszellen mehr und deswegen müssen sie ihre Hause sehr gut putzen und die Tiere rausschmeißen. Das heißt, dein, das, das Immunsystem kommt. ist einfach nicht äh, fit aktiv. genug, nicht aktiv, aktiv. genug, um, um seinen üblichen Job zu machen. Genau. Ja. Das ist natürlich schon eine schwere Einschränkung. Als nächstes möchte ich noch kurz über die Zahlen sprechen, wie sie zustande kommen, mit äh, Professor Paul. Und zwar habe ich mal nachgeschaut, was ist eigentlich der Grund für den Organmangel. Und da werden weitestgehend drei Gründe genannt. Einer, da können wir nicht viel dran machen, wir werden immer älter, auch unsere Gesellschaft wird immer älter. Dann haben wir einen Grund mit, äh, mit äh, Krankheiten, mit chronischen Krankheiten, die zunehmen, die ja auch etwas manchmal mit dem Lebenswandel zu tun haben. Und das dritte, das sind die Spender. Da, da haben wir einfach zu wenig. Da brauchen mehr Leute, die einfach ihren Organspendeausweis... Gibt es weitere Gründe oder können Sie das bestätigen? Und was kann man dagegen tun? Das ist die Hauptfrage natürlich auch. Naja, ich kann es bestätigen, würde es aber noch ein bisschen erweitern wollen. Der, die Eintrittspforte für die Organspende, also wann kann ich ein Organ überhaupt spenden, ist nach dem deutschen Transplantationsgesetz der Hirntod. Heißt jetzt irreversibles Hirnorganversagen, wird ein bisschen anders diagnostiziert als noch vor einigen Jahren. Und der Hirntod, das wissen wir alle, ist ein unerwünschtes Ereignis. Ich hoffe, Sie tragen alle Fahrradhelme und wir haben Airbags und wir haben andere passive Sicherheit. Wir haben auch Fortschritte in der Neurologie. Früher gab es Menschen, die nach einem großen Schlaganfall Hirntod wurden. Die gibt es nicht mehr. Das passiert de facto nicht mehr. Das heißt, der Hirntod ist etwas, was wir vermeiden ist aber gleichzeitig Eintrittspforte für die Organspende. Das, das wäre ein Grund. Es gibt einen zweiter, zweiten Grund und ich darf, wenn ich Sie sozusagen nicht, nicht damit persönlich treffe, mal in die Runde schauen und sagen, naja, wir sind so im Altersdurchschnitt na, kn knapp an die 60. Ich zähle mich mit. Äh, aber vielleicht sogar drüber. Wir sind relativ jung heute, oder? Ja, wir haben ähm, auch viele potenzielle Spender. Ich, ich, ich, nee. <lacht> Das wollte ich nicht fragen, aber äh, ich nehme mal an, der eine oder die andere von Ihnen hat schon eine Patientenverfügung. Und in fast allen Patientenverfügungen steht vor allem Verzicht auf intensivmedizinische Behandlung. Sie können aber den Hirntod nur diagnostizieren, wenn jemand intensivmedizinisch behandelt wird – und danach auch weiter behandelt wird. Ja, der Hirn, die, die Organentnahme erfordert eine sogenannte Spenderkonditionierung. Das heißt, die Intensivtherapie läuft trotz Hirntod weiter. Würde man sie abschalten, würde der Organismus und damit natürlich auch die zu transplantierenden Organe versagen. Ja? Das heißt, die Patientenverfügung, die auf Intensivmedizin verzichtet, leistet einen Beitrag zum Spenderkonditionieren. Spendermangel, wenn Sie so wollen. Es gibt ganz wenige Patientenverfügungen, in denen gibt es einen Paragraph: Sollte ich als Organspender in Frage kommen, bitte ich um Fortsetzung einer Therapie unter der Voraussetzung, dass sie für mich keine Beeinträchtigung bedeutet. Und manchmal kann man dann auch noch ankreuzen, dass man während der Organentnahme entsprechend eine Vollnarkose möchte. Ja, was eigentlich nicht gemacht wird, eigentlich auch nicht erforderlich ist beim Hirntoten. Ja, aber da gibt es ganz wenige Dokumente, die das, die das so bieten, dass ich halte das für sinnvoll, weil ganz oft haben wir tatsächlich schon in der Klinik die Situation, dass Angehörige da stehen und sagen, das ist die Patientenverfügung von äh, Tante Luise, das ist Organspendeausweis, was macht man denn jetzt? Ja, also das, da muss man sich einfach einmal klar drüber werden und eine Entscheidung fällen, wie man es gerne hat. Das, also man ja? sollte darauf achten, dass sich das nicht widerspricht oder wie, ja, wie sollte man ja. vorgehen? Ja. ja, man sollte darauf achten, dass man, wenn man äh, die Organspende als höherwertig ansieht und sagt, wenn das möglich ist, ohne dass ich es mitbekomme, äh, dann, dann möchte ich das. Äh, viele haben ja ein ganz anderes Bild äh, vor Augen, wenn sie eine Patientenverfügung schreiben. Sie möchten dieses, ich sage mal, lange an Maschinen, am Leben gehalten werden. Das möchten sie nicht. Wenn sie Hirntod sind und äh, Organspender werden, dann werden sie zwar noch weiter behandelt, weil die Hirntoddiagnostik eine gewisse Zeit dauert, äh, aber sie werden auch nicht Hirntod gemacht, um Organspender zu werden, um das auch noch zu sagen. Also das ist auch ein wichtiger Punkt. Alles wird getan, damit man vermeidet, dass der Hirntod eintritt. Ich denke mir an der Stelle gäbe es jetzt schon viele Fragen. Trotzdem halten wir an der Stelle mal kurz, machen wir mal kurz Stopp. Die Fragen, die Sie jetzt haben, behalten Sie im Kopf. In spätestens na, einer halben Stunde können Sie die stellen. Dann kommen sozusagen diese grundsätzlichen Fragen auch nochmal zur Sprache. Im zweiten Teil wollen wir nämlich über die Forschung reden. Was kann die Wissenschaft tun? Was könnten denn in Zukunft Alternativen sein? Und ähm, da sind Sie wieder an der Reihe, Frau Professor Figueredo. Also dieses Unsichtbar machen. Das lässt mir ja keine Ruhe. Wie kann man? Das ist ja schon fast Zauberei. Das klingt, wenn man was fast. Unsichtbar. <lacht> das klingt wirklich gut. Ich habe aber auch gelesen von gentechnischen ex vivo Organmodifikationen. Das klingt jetzt schon nicht mehr so sexy, aber ist es vielleicht auch? Es ist bald das Gleiche, ne? Also ich finde es ganz sexy, ähm, <lacht> weil da sehr möglich ist, ein Organ, ein komplettes Organ äh, genetisch zu modifizieren. Und äh, so machen, dass ein Organ, die eigentlich für einen bestimmten äh, Patienten nicht gepasst hätte, jetzt passt es doch. Also ein Organ kann passend gemacht werden? Genau, genau so dass man nicht so hatte, dass man muss suchen, einen bestimmte Spender für einen bestimmten Patienten, aber dass theoretisch oder virtuell alle Organe für alle Patienten ähm, gut sind. Und das geschieht auch mit Gentechnik, das aber nicht der Mensch wird verändert, sondern nur das Organ? Nur das Organ. Ah, und das äh, es ist ein großer Vorteil von der ex vivo Perfusion. Was ist ex vivo Perfusion? Es ist, wir können ein äh, Organ also nach der Entnahme äh, zu einer Maschine äh, anschließen und äh, das Organ wird perfundiert. Mit Blut oder mit einer, einer Losung, die, die sehr ähnlich an Blut ist. Und das heißt, dieses Organ kann leben außerhalb des Körpers für mehrere Stunden. Das muss also dann stattfinden, wenn das Organ entnommen wird, genau. von einem Hirntoten, wie wir genau. eben gesprochen haben. Dann wird das Organ bereits entnommen, ja. wird dann Perfundiert, das heißt, da fließt Blut durch. Das, das ja. Organ lebt auf jeden Fall das, weiter. Das Organ lebt und äh, es ist äh, weiter funktionell. Also, diese Technik wurde eigentlich entwickelt, um die Qualität des Organes zu evaluieren. Und wir äh, haben sie jetzt verwendet, um das Organ genetisch zu modifizieren. Das heißt, äh, die Organe werden dann mit Blut oder äh, los äh, mit einer Lose perfundiert und mit einem Vektor. Und äh, so wie, also, ihr kennt, Jetzt alle, oder ihr wisst alles, was Vektoren sind, wegen der Corona-Impfung. Und es ist so ein ähnlicher Vektor, den wir verwenden, mit einem Molekül, die diese äh, nicht passende Merkmale des äh, Gewebes herunterreguliert. Also ein Virus transportiert genau. die Gene für das Organ in alle Zellen des Organs? Äh, oder? Genau, in, äh, nicht alle, alle Zellen, aber in fast alle Zellen und das heißt die, diese Moleküle die ich vorher gesprochen haben es wird nicht mehr auf die Zelloberfläche exprimiert also die Erkennungsmerkmale an es denen das Immunsystem weg. erkannt hätte das ist verkehrt die sind weg. weg, die sind richtig weg. Okay. Genau, und deswegen sagen wir, dass das Organ unsichtbar ist, weil das Immunsystem ist völlig aktiv, es ist nicht wie, wie immunsupprimierte wird, also er kann der Patienten gegen Krebszellen, gegen Pathogeninfektionen ähm, verteidigen, aber er kann das Organ nicht mehr erkennen, weil die Moleküle, die das Organ exprimieren sollte, dass das Immunsystem ihn erkennen würde ist nicht mehr da. Also das, das heißt, ist für das Immunsystem verschwunden. verschwunden. Wir Und können das Organ aber immer noch sehen, aber für das Immunsystem ist es quasi nicht da. Ist nicht da. Ja. Und deswegen nennen sie unsichtbare Organe. Okay. Genau und in der Tat haben wir äh, also mehr präklinische Modelle, also ein äh, präklinisches Modell gezeigt. Also unsere weitere Modell ist der Lunge und äh, wo, wo Tiere transplantiert wurden mit unsichtbaren Lungen und diese Tiere leben jetzt äh, schon vier Jahre mit dieser unsichtbaren Lungen äh, ohne Immunsuppression. Das, das heißt, das Immunsystem der Tiere ist voll aktiv. Ist voll aktiv, und, ähm, aber sie können nicht das Transplantat abstoßen. Und das kann das auch, ist das schon so weit, dass das auch am Menschen erprobt werden kann? Äh, also das müssen wir noch ein paar Studien machen, aber wir wollen in der Tat jetzt in eine klinische Studie gehen. Mhm. Genau, also wir sind in der Präklinischen Studiephase, aber in der Tat in den nächsten Jahren erwarten wir, dass wir in Menschen gehen. Ich finde es ja einerseits ist es natürlich, sagen ich mal, liegt auf der Hand, dass das vielen Patienten helfen kann. Genau. Andererseits habe ich auch ein Wort gehört, was auch schon immer gleich für Diskussionen sorgt, Gentechnik. Das heißt, ich bekomme ein Organ, an dem die Genforscher oder die Geningenieure was gebastelt haben, zwar zu meinen Gunsten, aber da kann ich mir schon vorstellen, dass einige auch überlegen, will ich das machen. Ist das für einen Ethiker überhaupt eine Frage, ob ein Organ gentechnisch verändert ist oder nicht, Professor Paul? Also wir haben uns seit vielen Jahren mit dieser Frage beschäftigt, was denn eigentlich die genbasierte oder molekulare Medizin so exzeptionell macht. Und dieser, wir nennen es tatsächlich genetischen Exzeptionalismus, den können Sie eigentlich schlecht begründen. Ähm, wir modifizieren ständig unsere Gene und äh, auch Pathogene tun das auch wenn sie sich jetzt demnächst, wenn es äh, temperaturmäßig wieder geht, in die Sonne legen, Nahrungsmittel tun das, äh, Toxen tun das, wenn sie Alkohol trinken, modifizieren sie ständig ihre Gene. Also die Gene ändern sich, aber ich mache es ja nicht gezielt. Ich, ja, äh, naja. ich sage ja nicht, ich gehe jetzt in die Sonne, damit ich meine Hautgene mal ein bisschen verändern. Doch, das tun sie. <lacht> <lacht> Doch, ich tue das. Das tun sie, weil sie dann eine Melaninexpression kriegen und dadurch werden sie knusprig-braun. Das ist eine sozusagen eine gezielte Genaktivierung zumindest mal. Nein, jetzt äh, Scherz beiseite. Also ich, ich verstehe, dass man in einer Abschätzung zwischen dem genetischen Eingriff und den möglichen Folgen sehr vorsichtig ist. Wir kommen vielleicht noch darauf zu sprechen. Es gibt ja eine neue, sehr niederschwellige Methode der Genmanipulation oder Genveränderung CRISPR-Cas und ja. die Folgetechnologien. Und die haben im Prinzip äh, traditionell drei, drei Problembereiche, die wahrscheinlich mit denen sie auch zu kämpfen haben. Das ist das Targeting, also wie bekomme ich, bekomm ich mein Gen ans Ziel, in die Zielzelle. Das ist die Integration, bleibt das Gen stabil im Gewebe? Integration, also Einbau, in Einbau ins Einbau. Ja, bleibt stabil und wird es dann auch so aktiviert, wie ich es brauche, also die Genexpression. Hm. Und bei CRISPR kommt momentan noch dazu, dass Sie sich das vorstellen müssen. Also diese CRISPR-Technologie ist eigentlich, wenn Sie sich vorstellen, Sie haben einen Reißverschluss, einen langen Reißverschluss. Die gehen manchmal in der Mitte auf. Also mir passiert das interessanterweise, vor allen Dingen bei Bettwäsche mit Reißverschlüssen. <lacht> da ist dann irgendwie so ein Löchlein. Und da müssen Sie den Zipper da so drüber ziehen, dass das wieder schließt. Und CRISPR sagt jetzt, okay, ich nehme dieses, ich suche dieses Löchlein, also ich mache eine Sonde und suche diese Löcher und da setze ich was Neues ein und dann ziehe ich den Reißverschluss wieder drüber und dann funktioniert das wieder. Wir alle wissen, was passiert, wenn man ein Zähnchen vergisst oder ein Zähnchen beim Reißverschluss sich verbiegt. Der ist hin, ja? beziehungsweise extrem schwergängig. Das Übersetzt nennt CRISPR off Target-Effekte. Also wenn Sie ein Gen so leicht daneben schneiden, ja. das kann Also passieren. neben das Ziel getroffen. Neben das Ziel getroffen, das kommt jetzt bei CRISPR dazu. Und äh, das gilt es natürlich vorher genau zu kennen. Das Risiko, mit dem man fehlerhafte... Äh, äh, sozusagen das das Gensegment, was man einbaut, kennt man, aber man baut es ein bisschen an der falschen Stelle ein. Und da sind die Effekte kann man messen. Das ist nicht mehr so schlimm, wie es noch zu Beginn der, der äh, äh, Verfahren war. Es ist gut, wenn das in den Händen von extremen Fachleuten liegt. Es gibt auch jede Menge Laienberichte, wilde Sachen aus den USA, wie sich Leute versuchen, ihre Muskeln aufzubauen durch, durch Spritzen und Krispern in die Muskeln. Das ist totaler Unsinn. So etwas gehört in die Hände von Fachleuten. Und ja, das, das muss ich und darf ich jetzt sagen, es ist auch sinnvoll, eine Technologiefolgeabschätzung, eine ethische Folgeabschätzung zu machen, denn nicht umsonst werden da ja sehr hochrangige medizinische Ziele verfolgt. Lungenkrebs, Lungentransplantation, extrem schwierig, extrem selten, aber extrem lebenswichtig. Andere Organe würde man sagen, naja, da, da gehen wir das Risiko nicht ein. Also warum sollte ich sowas bei den Niere machen, wo es zumindest mal Nierenersatzverfahren gibt und ich dieses hohe Risiko nicht geben muss? Ja. Frau Figueredo, Sie haben ja Erfahrung damit im Labor, Sie und Ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Wissenschaftler sagen immer, boah, das ist eigentlich eine ganz tolle Technik, wo, wo man viel mitmachen kann. Wie sind Ihre Erfahrungen? Ja, ich kann es bestätigen. Es ist eine sehr tolle äh, Technik und äh, erhofft äh, offnet äh, ein breites Horizont, eine äh, innovative Therapie, die noch auf die Basis von CRISPR oder genetische Technik. also es gibt CRISPR, aber es gibt äh, andere Verfahren. Ähm, alle haben Vorteile hier, Nachteile da. Ähm, die, die wirklich also für, nicht nur für Transplantation, aber für die, die Therapie oder die Entwicklung von Therapie gegen Krebs oder andere Krankheiten sehr wichtig ist. Schauen wir uns noch mal die Organe an, die stehen ja heute im Mittelpunkt. Was ist denn, wenn da sozusagen ein Schnitt daneben geht, wenn wir von den Off-Target-Effekten, die Herr Paul erwähnt hat, passiert das und was würde passieren und was kann man dagegen tun? Ja, also es, es kann passieren, das ist immer schon der, der erste Punkt. Es kann passieren, aber es passiert in seltenen Fällen. Und äh, die Technologie ist so weit entwickelt, dass äh, also unter normalen äh, Bedingungen eigentlich passiert nicht. Dann ist es so, alle haben äh, viel Angst von, äh, von Gentherapie, weil Anfang 1990 gab es, also das war der Anfang von, äh, von der Genetherapie ära sozusagen und äh, natürlich waren die Vektoren, die Technologie nicht weiter, also nicht sehr entwickelt und äh, es wurden mit Stammzellen äh, oder äh, die Wissenschaftler haben eigentlich angefangen mit der Genentherapie. Genetisch modifizieren von Stammzellen. Die äh, proliferieren, es gibt ein äh, sehr hohes Risiko mit äh, Krebsentstehung von genetisch modifizierten Stammzellen. Das ist nicht, was wir hier äh, darüber sprechen. Wir sprechen über die genetische Modifizierung von einer komplett ausgereift Zelle zum Beispiel eine Hautzelle oder in, eine, in, eine, in ein in Organ, äh gut, eine Fibroblast oder ein Hautzellen, also Ist das heißt, auch wenn ein ja. Off-Target-Effekt gibt, was normal normalerweise passiert, die Zelle stirbt ab. Gut, das heißt, der Organ besteht aus mehreren mehrere Milliarden oder Millionen von Zellen, während eine hier, eine da abstirbt. Das passiert immer. Es ist also vergleichbar mit der Gentherapie im Körper, die ja auch nicht die, so umstritten ist. Es ist ja was anderes als zum Beispiel ein äh, gentechnisch veränderter Embryo mit CRISPR-Cas. Da gab es ja eine Gut, Geschichte genau, vor, ist eine äh, vor drei, vier Geschichte. Jahren durch den chinesischen Wissenschaftler he Jiankui. Genau. Kui. Da ist ein Zwillingspärchen genetisch verändert worden. ist ganz was anderes. Es sind äh, zwei, Paar, zwei Paar Schuhe oder zwei Schubladen, wie wir es nennen. Also da... Äh, das kann man nicht vergleichen, ja. natürlich. Ja. Das ist jetzt die Generierung von einer genetischen Modifizierung Individuum, Person und hier äh, reden wir über die genetische Modifizierung von einem Organ, damit die Absicht, um diese Organe verwendbar zu machen. Und aus Ihrer Sicht auch? muss man klar trennen und wird auch getrennt überall? Ja, wird auch in der Ethik klar getrennt. Das eine ist die sogenannte somatische Genintervention, also in einen ausgereiften Körper. Körper heißt Soma. Und das andere ist die Keimbahnintervention. Das heißt, das sind die Keimzellen des Menschen. Und äh, da sind wir uns, glaube ich, einig. Keimbahninterventionen haben natürlich erhebliche Risiken, wenn da ein Off-Target-Effekt passiert, braucht man nur einen Effekt, der gibt sich weiter in den Gesamtorganismus und kein Mensch weiß wirklich, heute genau zu sagen, was dann die Folgen sind. Es gibt Wissenschaftler, die nicht ganz zu Unrecht sagen, ich kann das auch zurückkrispern, dann auf der somatischen Ebene, man weiß das einfach nicht. Und da äh, würden wir in der Technologiefolgeabschätzung auch sagen, äh, die, die Hochrangigkeit der Forschungsziele, die man damit verfolgt, die, die sehen wir nicht. Die sehen wir auch in diesem chinesischen Beispiel, das übrigens nicht gut dokumentiert ist und wo man eigentlich gar nicht genau weiß, was da passiert ist, auch nicht. Für gegen somatische Gentherapie spricht wenig, wenn sie hinreichend sicher ist. Und wir müssen uns auch klar machen, es gibt in der Medizin einen ganz hohen Sicherheitslevel, aber es gibt keine hundertprozentig hohe Sicherheit. Sie können auch eine Medikamentenallergie haben. Ja, jeder verträgt das Medikament, äh, auch um es persönlich zu berichten. Meine Tochter brauchte neulich ein bildgebendes Verfahren mit Kontrastmitteln und hat während äh, des CT festgestellt, dass sie eine Allergie gegen Kontrastmittel hat. Ja, ist dann in der Uniklinik einfach zu beherrschen, aber das muss man halt wissen, dass dieses Kontrastmittel, das bei fast allen funktioniert, in manchen nicht funktioniert. Und ich glaube, so ist es dann halt auch mit der Gentherapie. Jeder chirurgische Eingriff kann nicht nur misslingen, sondern nur auch suboptimal ablaufen. Und ich glaube, das äh, muss man verstehen, weil äh, es in der Medizin zwar den Zwang gibt, Therapien evidenzbasiert und standardisiert zu machen, aber die Anwendung am Patienten passiert ja immer in Individuen. Wir sind ja alle total verschieden. Und, und äh, sozusagen, wir würden sagen, alle Wildtypen ja? <lacht> und keine standardisierten äh, Organismen. Und des, deswegen ist gerade der Übergang äh, vom Labor ans Krankenbett ein extrem schwieriger, langwieriger, Schritt Und ich bin total überzeugt davon, weil ich auch selber klinische Studien bewerte in der Ethikkommission für, für das Land Rheinland-Pfalz, dass da mit extremer Vorsicht und mit extremer äh, Sicherheit gearbeitet wird. Deswegen, also den letzten Kommentar, gestatten Sie mir noch als Mainzer, haben wir uns schon über die, Debatten des biotech impfstoffs sehr gewundert. Ja, der ist seit, die, das Verfahren ist seit Jahren erprobt gewesen, mit extremen Sicherheitsmechanismen ausgerüstet gewesen. Was ein bisschen schade ist, dass die Wirkung nicht so lange anhält, wie wir es uns alle erhofft haben. Das Thema brechen wir aber an der Stelle ab. Wir haben nämlich noch zwei wichtige Alternativen. Wir wollen jetzt ja rauskriegen, wie die Organe der Zukunft aussehen können oder wie wir zumindest zusätzliche Organe. Jetzt haben wir. Möglichkeit Nummer eins, dass Organe verstecken, das unsichtbar machen, das war jetzt der erste Weg. Der zweite ist das, was auf der Überschrift steht, das dürfen wir ja nicht vergessen, drucken. Das klingt natürlich, ja, das ist schon als einfachen Drucker anschmeißen, ob jetzt mit Tintenstrahl oder, das, das ist aber man gibt was auf dem Computer ein und da kommt ein Organ raus, so stelle ich es mir ganz einfach vor. Wer einen 3D-Drucker kennt, glaubt, der ist schon etwas dichter dran an der Wahrheit. Können Sie erklären, wie kann man Gewebe Drucken. Ja, also man muss sich wirklich vorstellen wie ein 3D-Drucker. Also wir züchten die, die verschiedenen Zellen, also ein Organ besteht aus verschiedenen Zelltypen sind äh, Zellen, Endothelzellen, die normalerweise sind, äh, in die innere, äh, in, ist in die innere Schicht von äh, Gefäße, sind. Ja, die Auskleidung äh, der Blutgefäße, genau, genau. Ähm, dann äh, Fibroblasten, so dass die die Organe, die Struktur äh, halten, so wie Bindegewebszellen, die, sagt man, genau. Ja. Ja. Ähm, gut, und dann Zellen mit verschiedenen Funktionen. Sie haben alle einen bestimmten ähm, äh, Platz im Organ und eine bestimmte Funktion. Und es ist sehr wichtig, dass sie in diesem Platz, in diesem genauen Platz sind und diese Funktion da halten. Und sie interagieren miteinander. Das heißt, wenn man ein Organ druckt man muss erstmal mal die, die Tinte erstellen. Die Tinte, ja. Oh, und diese Tinte, die sind dann ähm, Drops. Äh, die bestehen auf die verschiedenen Zellen so Endothelzellen, Fibroblasten, ähm, Epithelzellen und so weiter, die verschiedenen Zellarten vom Organ. Und man erstellt dann äh, Drops, also, also eine Lösung mit äh, kleinen Drops, wo diese diese Zellen drin sind. und Tropfen, Genau. Und dann die, äh, die Extracellular Material oder ja. Biomaterialien, die diese Extracellular ähnlich ähnlichen. Weil natürlich ähm, jede Zelle äh, wohnt in einer bestimmten ähm, Umgebung. Und Man braucht so ein Gerüst, eine Zellumgebung. Wo genau. Das ist, das und hm. diese umgebung Umgebung ist sehr wichtig, dass die Zelle wie äh, und funktionell bleibt. Das heißt, wenn wir jetzt nur diese, diese Zellen übereinander äh, stellen, äh, sie funktionieren nicht, weil es fehlt äh, die Interaktion mit den anderen Zellen, mit der Umgebung, sie brauchen dann äh, dieses äh, diese Material, sodass sie ja, miteinander interagieren und dass sie sich auch wohlfühlen. Und da wurden verschiedene Materialien, Biomaterialien entwickelt, dass die extrazelluläre matrize von den Zellen ähnlichen. Das heißt, man hat wirklich dann die verschiedenen Zellen mit ihren verschiedenen extracellularen Materialien oder Biomaterialien und man gibt dem Computer, ja, also ist doch wo sie so sein ähnlich, sollen. Wie, doch so ähnlich wie ein Tintenstrahl. Genau, es ist wie ein Tintenstrahl. Und dann gut, es wurden verschiedene Verfahren entwickelt, mit drop on und Extrusion, ähm, ähm, so um die Zellen übereinander zu stellen, bis sie äh, eine Struktur ähnliche zu den Organen bilden. Aber es sind eigentlich, wenn ich es richtig verstanden habe, im Moment eher Gewebe als Organe. Das genau. Herz, was wir hier das so Herz. schön, das ist ein bisschen Zukunftsmusik. Dieses Herz ist zu groß, es wurde in der Tat in 2019 ein Herz gedruckt, Aha, aber es war so ein Herz und man <lacht> braucht so ein Herz, so, <lacht> so. eins. Das heißt... Äh, ähm, es ist auf jeden Fall Es ist möglich. auf dem Weg, es auf dem Weg. Uh, mhm. aber es ist nicht, dass übermorgen gedruckte Organe transplantierbar sind. Ja. Aber Sie mal man kurz was wird denn heute in der Medizin? Wird, wird so ein Drucker schon eingesetzt? Haben Sie da ja. erfahren? Ja, ja, Als also. Beispiel? Ich kann nur sagen, was bei uns in der Klinik standardmäßig eingesetzt wird, sind Drucker für Knorpeloberflächen in der orthopädischen und Unfallchirurgie und in der mund Gesichtschirurgie. Als als Knochenimplantate werden sozusagen dort, wo Traumata, wo zum Beispiel durchs Rausbrechen von Implantaten Knochendefekte sind, werden diese Knochendefekte mit gedrucktem Material verschlossen. Dann wird dieses Gerüst, von dem Frau Ferreira gesprochen hat, aufgelöst resorbiert das kennen wir auch von von chirurgischem Nahtmaterial, dass dieses Nahtmaterial dann vom Körper sozusagen aufgelöst und aufgenommen wird und übrig bleibt wenn es gut läuft ein neuer intakter Knochen. Das heißt also Gewebe ist auf jeden Fall möglich und da sind auch weitere ein Organe ist ja schon schwierig, da muss ja auch noch eine Blutversorgung genau, die Blutversorgung rein. ist der große Problem in diese gedruckten Organe, weil äh, das Organ per se hilft nicht es muss interagieren mit dem ganzen Körper, nicht nur äh, es muss äh, ja die Gefäße müssen reinwachsen, so dass es eine Sauerstoffsupply äh, gibt für das Organ, dass er danach nach der Transplantation weiterleben kann. Und, äh, und er, er muss auch reagiert zu Stimule. Das heißt, die Nerven müssen auch in die in die in das Organ und die, äh, reinwachsen. Äh, und das ist natürlich äh, noch äh, schwerer. das kann Aber man Sie halten es für möglich, dass das. Das, in den nächsten Jahren oder ja das, das wird möglich sein also das ist ähm, also ich glaube 100 Prozent dass äh, also in Zukunft werden gedruckte Organe ähm, möglich sein, aber es ist nicht, wir reden jetzt nicht über 10 oder 15 Jahre oder vielleicht 20 Jahre, es ist schon ein weiter, äh, ein weiter Weg, bis sie einsetzbar äh, also sind. Gewebe, einzelne Ja, genau, also einfach Gewebe, vielleicht äh, Gefäße, äh, Knochen, äh, die, die jetzt klappt. Äh, ja, die, die genau. Also, genau, Gewebe, wo nicht so viele Strukturen notwendig sind, weil das Problem ist, ist äh, diese Organisation, wie man druckt. Also, wenn man ein Organ druckt oder ein Gewebe, manchmal haben sie die, die 3D-Struktur, die man äh, im Rechner eingegeben ange hat. Aber wenn man sie dann weiter kultivieren, diese Struktur verformt sich. Das heißt, die Zellen wandern zu anderen Plätzen, die man sie nicht haben möchte oder sie funktionieren nicht so, wie sie funktionieren. Das sind noch äh, Hindernisse, die man äh Uh, ja, uh, dafür noch ein bisschen arbeiten muss, bis sie alle gelöst sind, aber es ist, uh, was uh, zum Beispiel uh, auch schon möglich ist, ist uh, diese, uh, eine Technologie ist bekannt als Organ Ownership, ja, Organen äh, auf dem Chip, ja. Genau, sind Organe, also so, oder Organoids, sind, kleine Organe, äh, genau so, so Mini-Organe, die man schon benutzen kann vom äh, Drug-Screening, also wenn man sucht für ein neues Medikament oder da wie, wie ein neues Medikament äh, auf, äh, auf ein Organ wirkt. Mhm. Das können wir dann schon diese, diese mini kleine Organe, die natürlich weit weg von Transplantation sind, aber für solche äh, Zwecke äh, sind schon nutzbar. Und, äh, und natürlich ähm, können wir schon dann die Effekt, die Wirkung von diesem äh, Medikament oder zum Beispiel, es wurden auch vor kurzem äh, kleine Lunge gedruckt, um den der Weg des Coronavirus zu untersuchen, also in die Lunge, wie dann die verschiedenen Zellen. Dafür werden solche äh, Mini-Organe schon äh, benutzt. Das hat sich ja einen letzten Jahren wirklich extrem entwickelt, diese Organoide, sagt man auch auf ja. Deutsch. Das äh, gibt es auch von Gehirnzellen, dass ja. kleine Gehirne im Labor wachsen. Ich will noch ganz kurz drauf kommen auf die Zellen, die wir da die haben, Mal wenn wir jetzt nur am Rande kurz, da gab es interessanterweise, habe ich mal nachgeschaut, schon seit 1998 embryonale Stammzellen. Da wurde dieses Thema, zumindest hier in Deutschland, groß diskutiert. 2001, 2002 große Bundestagsdebatten Spielen diese embryonalen Stammzellen, die wurden ja auch als Alleskönnerzellen bezeichnet, überhaupt noch eine Rolle heute? In Deutschland nicht. <lacht> ähm, weil aus ethischen Gründen äh, sie nicht, äh, also es ist kaum erlaubt, mit diesen Zellen zu, zu arbeiten. Aber äh, es gibt auch die gute Nachricht, das ist, äh, es gibt einen anderen äh, Zelltyp, es ist induziert, sie sind genannt als induziert pluripotent Stammzellen, die sehr ähnlich äh, sind, äh, ja zu diesen Sie haben sind ähnliche Fähigkeiten. Sie IPS werden ja auch abgekürzt. Genau, IPS-Zellen. Und äh, sie sind äh, pluripotent, das heißt, sie können sich in alle Zellen äh, differenzieren. Sie sind reprogrammierte Zellen, weil man nimmt eine ausdifferenzierte, ausgereift Zelle, zum Beispiel eine Hautzelle, aus der Haut, und man äh, äh, transfiziert sie, man bringt in die Zellen äh, drei oder vier Faktoren und sie gehen in die Evolution zurück. Sie, gehen dann, äh, sie sind nochmal ein Stammzell. sie das heißt, also werden sozusagen künstlich zu Stammzellen gemacht, genau. Körperzellen, die künstlich genau. zu Stammzellen werden. Und, äh, und sie noch äh, nochmal die Fähigkeit, sich in alle möglichen Zellen äh, zu differenzieren, wie die ersten Zellen im Embryo. Das heißt, sie können wieder zu einer Hautzelle werden, aber sie können zu einer Nervenzelle, zu einer Blutzelle, und allem möglich, dass man... Äh Kann man die für die Gewebezüchtung verwenden? Genau, man Aber auch Dro fürs Drucken zum Beispiel. Genau. Mhm. Äh, zum Beispiel in unserem Labor, wir nutzen sie, um Blutzellen zu differenzieren, als Blutersatz für Thrombozyten, weil es gibt natürlich auch nicht nur einen großen Mangel an Organen, aber auch an Blutspender. Ähm, und im Sommer, jetzt im Urlaubzeit, manchmal ist das auch bemerkbar. Ähm, und deswegen entwickeln wir äh, Erythrozyten, also Rotblutkörperchen und äh, Thrombozyten äh, in vitro und wir differenzieren genau aus diesen induzierten Stammzellen. Das heißt, wir differenzieren in Bioreaktoren diese Zellen zu den Progenitor von Blutzellen und dann aus diesem Progenitor dann Erythrozyten und Thrombozyten, die wir einen Tag als äh, Blutkomponentenersatz äh, verwenden können. Ja, wenn man sieht, was alles möglich ist, äh Professor Paul, haben wir dann diese ganze Diskussion um die embryonalen Stammzellen, ja, ich will nicht sagen, hat sich nicht gelohnt, aber haben wir da nicht eigentlich was diskutiert, was wo die Forschung dann irgendwann einfach weiter ist? Würde ich so nicht sehen. Ich halte das tatsächlich für ein gutes Beispiel, dass man, ähm, also ich, ich, ich sage es mal anders, Sie können wissenschaftlichen Fortschritt nicht verbieten. Und ob wir in Deutschland ein Embryonenschutzgesetz haben, das diese Forschung verbietet oder nicht, macht im globalen Maßstab keinen Unterschied. Ich erinnere mich sehr gut an äh, die zum Teil sehr frustrierten Kollegen aus den Laborwissenschaften, als das Embryonenschutzgesetz diskutiert wurde und ich sage mal, die Ethik war nicht ganz unbeteiligt, weil die hässliches Wort sogenannte embryonenverbrauchende Forschung in Deutschland auch aus guten Gründen, auch aus historischen Gründen nicht vermittelbar ist. Das hat aber dazu geführt, dass, wie Sie beschreiben, eigentlich fast ein Vorteil daraus geworden ist. Ähm, Wissenschaftler suchen immer Wege und Umwege und Auswege sind auch Wege. Und äh, die Reprogrammierung von äh, differenzierten Zellen in pluripotente Stammzellen ist so ein Weg der ethisch völlig unbedenklich ist. Es haben sich auch in der Zwischenzeit in der deutschen Regulierungsdebatten Türen geöffnet, die jetzt gar nicht mehr durchschritten werden. Es ist äh, ja vorgeschlagen worden, dass man so, sogenannte überzählige Embryonen oder zumindest befruchtete Eizellen für solche Forschung nutzen kann. Äh, wo kommen die her? Ähm, äh, es gibt nicht wenige Paare, die befruchtete Eizellen einfrieren, also kryokonservieren. -kon ähm, Gibt es auch Firmen, die das mit großem äh, medialem Aufwand für ihre Mitarbeiterinnen implementiert haben, unter anderem Google. Ähm, und äh, die konnten dann erst Karriere machen und dann später auf Schwangerschaft hoffen. Und äh, ich selber, ich, ich erzähle es ganz kurz anekdotisch, war an einem Gerichtsverfahren beteiligt, wo eine Frau nach der Trennung von ihrem Partner eine Implantation gerichtlich durchsetzen wo, wollte. Der männliche Partner gesagt hat: Das sind aber auch irgendwie meine, meine Zellen, und wenn ich jetzt gar nicht Vater von diesen Kindern werden will, das, so. Und die sind jetzt verworfen, die wurden nicht implantiert. Ja, in dem speziellen Fall weiß man, dass sie verworfen worden sind, also vernichtet worden sind. Und die Überlegung war, halt, so, solche Zellen dann auch, äh, wenn Sie so wollen, zur Wissenschaftsadoption freizugeben und für Forschungszwecke zu benutzen. Äh, dazu ist es nicht gekommen, weil die Verfahren einfach deutlich schneller weiterentwickelt wurden. Was ich persönlich auch nicht schlecht finde, weil ich glaube, dass wir dann eine ziemlich merkwürdige soziale Debatte geführt hätten über das Eigentum an befruchteten Eizellen. Genau, also so sehe ich auch. Ähm, also hat uns äh, jetzt nicht äh, einen Weg, äh, also diese Wege, die wir eigentlich am Anfang ge geplant hatten, weiterfahren <lacht> äh, gelassen, aber wir haben eine Umleitung sozusagen gefunden oder hergestellt, die uns eigentlich zum gleichen Ziel äh, bringt. Ja hat zumindest etwas angestoßen, auch die Forschung damals und auch die ethische Debatte um die embryonalen Stammzellen. Ein Thema haben wir noch, jetzt sind wir eigentlich schon, hätten wir schon durch sein müssen, aber wir haben ja noch nicht die Tiere. Also wir haben bisher über menschliche Zellen gesprochen und wollen auch noch über die Xenotransplantation sprechen, das heißt Tiere als Organspender. Das sorgt auch immer wieder für Diskussionsstoff. Es gab erst kürzlich einen Fall in den USA, da wurde ein Patient, David Bennett, der äh, hat ein, ein Herz eines Schweins erhalten, das war gentechnisch verändert worden, sodass es nicht abgestoßen wurde. Äh, nach äh, äh, zwei Monaten ist der Patient dennoch verstorben, auch wenn immer noch nicht ganz klar ist, woran es jetzt gelegen hat. Doch. Doch, ist es klar? Der inzwischen ist. Ah, da ja. wissen Sie mehr als ich das. Her damit, mit dem Wissen. Genau, also das war eine Patientin ähm, mit einer Herzkrankheit und daher äh nicht compliant war, also er ähm, hat ihm nicht immer die Medikamente genommen, die eigentlich er eigentlich nehmen sollte, er war nicht ein Kandidat für eine Allograft, also für eine Transplantate von, von, Humane, einem, Spender, ja. von einem Spender, und äh, war er dann ein Kandidat für eine Xenograft, das heißt ein Herz äh, von einem Schwein. Also Schweine sind normalerweise die Idealspender, die, die also als Zenograph, weil die, die Größe, die Organe und die Physiologie ist ähnlich äh, zu, zu dem Mensch. Das Problem zwischen äh, die, die Schweinen und die Menschen ist, dass wir vor langer, langer Zeit auseinandergegangen sind und wir sind genetisch sehr unterschiedlich. Und natürlich werden Xenografts, also Organe aus Schweinen, nach der Transplantation normalerweise sofort abgestoßen. Ja, das weil ist ja auch logisch, der Unterschied für das Immunsystem ist noch viel stärker als zwischen zwei Menschen, wenn man Mensch und Schwein vergleicht. Genau, deswegen kann man nicht einfach ein, ein Schweinorgan in einen Mensch implantieren. Man muss dieses Organ verändern, sodass das Immunsystem dieses Organe wieder diese Organe nicht erkennt oder zumindest ihm nicht abstoßen kann. Und deswegen also in diesem Fall von diesen Patienten, die, die Organe, die er bekommen hat, hatte zehn äh, genetische Modifizierungen ähm, und ähm, das war eine genetische Modifizierung äh, auf verschiedenen Leveln. Also, das wurden äh, Moleküle äh, ausgenockt, das heißt auch mit CRISPR-Cas-Technologien, die wurden aus dem Genom der Schweine rausgenommen. Äh, das sind Moleküle, die, äh, die normalerweise äh, wir Menschen Antikörper gegen diese Moleküle haben, deswegen müssen äh, sie raus, sozusagen. Äh, andere Moleküle wurden reingebracht im Genom vom Schwein, sodass sie ähnliche äh, zu uns sind. Da sind zum Beispiel Moleküle, die ähm, mit der Koagulation, also das äh, Vermeiden, dass nach der Transplantation äh, die, das Blut immer koaguliert. Ja. Mhm. Äh, und die Moleküle, die vermeiden, dass die Antikörper äh, die Organe angreifen. Also der, das Organ ist dann ähm, geschützt sozusagen. Und das hat ja im Prinzip funktioniert. Das, hat, äh, das hat funktioniert. Ja. Ähm, und ähm, das Problem ist, ist äh, die Schweine haben ähm, Virus. Mhm. Also, und äh, äh, es gibt auch die äh, Technologie, die schon diese, diese Virus aus dem Schwein genommen, rausgeschnitten haben. Also das sind nicht nur Viren, die in den Schweinen, mit denen die Schweine infiziert sind, sondern sogar auch Viren, die im Erbgut der Schweine genau. drinstecken von Natur. Genau, aus. und das sind äh, genannt Perfs. Und in der Tat, der Schwein war erstmal äh, klassifiziert als negativ, aber dann ist aufgewiesen, dass er zwei Perfs hat. Okay. Ähm, und dann hat auch eine Latentinfektion von einer PCMV, ein Herpesvirus. Okay. Und natürlich nach der Transplantation werden, wie schon gesagt, die, die Patienten immunosupprimiert, das heißt, die immunsysteme des Patienten ist nicht funktionell. Und natürlich, wenn wir reden über äh, Senotransplantation, diese Patienten brauchen eine sehr starke Immunosuppression, dass dieses Virus den reaktivieren werden könnte, oder... Äh, ja äh, ist reaktiviert nach der Transplantation und hat das System, das Immunsystem äh, des Patienten so getriggert, dass äh, das Organ mit abgestoßen wurde. Mhm. Aber das Lager, also es ist ein schon Beispiel, wie weit die Xenotransplantation schon ist, weil das Organ etwas funktioniert. Mhm. Mhm. Aber gut, das zeigt auch, dass noch ein paar Baustellen sind, dass äh, auch, wie, wie man dann die, die Screen von allen möglichen Pathogenen, die im genommen sind, oder dass der Schwein auch äh, mit sich trägt. Also die Schweine werden natürlich unter sehr äh, freie Bedingungen... Äh, äh, gehalten, aber äh, alle diese Bedingungen müssen noch optimiert werden, dass es in der Tat keine äh, virale äh, Transmission zwischen Spender und äh, Patienten gibt. Also auch da kommt man weiter, aber es ist noch viel zu tun, es sind viele Sachen auch, die schief gehen können. Genau. Äh, und äh, ich weiß, dass eine Gruppe in München auch versucht ähnliche, genau. oder ist im Moment schon an Pavianen erforscht, genau. die, äh, äh, Professor Reichert, Reichert ist das, genau. Und mit der hat mir aber auch gesagt, er sagt, er wäre fast genauso weit wie die amerikanischen Kollegen und es ist die Regulierung, die ihn hier zurückhält. Was ist, äh, ist da zu viel reguliert oder haben wir hier auch wirklich noch Fragen zu klären? Was ist äh, Ihre Position da? Ja, das ist, äh, ist finde ich, schwer zu sagen. Also ich bin, vielleicht ist das eine Deformation, aber ich bin eigentlich ganz froh über unser System, ich halte es für überhaupt nicht forschungsfeindlich. Äh, bei uns ist die Beratung über klinische Studien zunächst mal immer eine berufsrechtliche Beratung, ob der Arzt, die Ärztin, die eine klinische Studie durchführen, damit rechtlich sicher ist. Also zunächst mal geht es gar nicht um Ethik. Und die ethischen Fragestellungen, die sind einfach auch die nach der Hochrangigkeit der Forschung, nach der informierten Einwilligung von Patienten. Deswegen haben wir es unter anderem so schwer, Medikamentenstudien an Kindern oder an Demenzerkrankten durchzuführen, weil das schon ein wichtiges Gut ist, dass jemand freiwillig und informiert an einer Studie teilnimmt. Ähm, gleichzeitig ist es auch so, dass wir äh, zunehmend, ich will nicht sagen Probleme, aber Herausforderungen bei der Beurteilung von Evidenzen bekommen. Wir haben es hier mit ganz kleinen Patientengruppen zu tun. Wenn Sie sich Krebsstudien anschauen oder Studien zu, zu Herzmedikamenten da sind, oder Impfstoffen, ja, mehrere zehntausend Menschen, an denen das erprobt wurde. Ich darf gerade eine immuntherapeutische Studie für Lungenkrebs begleiten als Mitglied in der Studie. Wir haben 16 Patienten. Ja, äh, Sie werden, wenn Sie über Patienten sprechen, auch anekdotische Fälle haben. Das ist, sind keine Studien, die so belastbar sind, dass oder also kein einzelne Ähnliches, Patienten sind im Prinzip Heilversuche. Und das werden wir häufiger sehen bei innovativen Verfahren. Da, da muss wir, jeder Fall einzeln beurteilt werden. Da werden wir auch Einzelfälle beurteilen müssen, um Forschung zu ermöglichen. Aber ich halte unsere... Und, und wenn Sie sich die Zahlen angucken, wie viele Menschen in der Europäischen Union an klinischen Studien teilnehmen, ist Europa mit Frankreich zusammen unter den Spitzenreitern. Es gibt so Länder, die sich für ganz fortschrittlich halten, Dänemark und Niederlande sind sehr wenig Menschen in klinische Studien inkludiert. Also da, ich ja ich also ich denke wir haben eigentlich ganz ganz gutes System und es hängt natürlich auch immer von den handelnden Personen ab. Ich möchte Sie zum Schluss noch beide bitten, einen kurzen Blick in die Zukunft zu richten. Wir haben ja jetzt gesprochen, was alles erforscht wird. Was ist das Wichtigste in den nächsten Jahren? Sie waren ich schon mal. In einer Minute sind Sie dran. Dann können Sie Fragen stellen, auch zu den Sachen, die wir am Anfang besprochen haben, aber auch zu den neuen Forschungsmethoden. Ja, wie schätzen Sie das ein, Frau figueredo was, was kommt als nächstes? Was werden, was werden die nächsten Jahre für die Patienten bringen? Also ich finde... Als ganz, ganz nächstes kommt der genetisch modifizierte ähm, Allografts, also von Mensch auf Mensch. <lacht> auch, <lacht> aber nicht nur ich, auch ja. von anderen und regenerierte Organe, da haben wir nicht so viel äh, gesprochen, aber das ist auch ein großes Thema, weil es gibt also hat auch mit genetischen Modifizierung zu tun, aber das ist äh, im Körper, dass die, Kor im die, Körper. die Organe im Körper genau, regenerieren. Und, äh, manchmal äh, sind, die Genet also sind Krankheiten, die sind, abhängig durch, oder sie sind verursacht durch die, ein, ein Gen, die falsch ist oder nicht ganz richtig und diese Gen kann man heute einfach ersetzen. Also das heißt, der falsche Gen oder die Gene, die nicht richtig ist, also die Coding-Sequenz nicht richtig ist. Man kann sie einfach rausschneiden äh, und mit CRISPR-Cas ähm, die richtige Coding-Sequenz, also die richtige Gene, äh, einbringen. Und äh, somit vermeiden wir, dass diese äh, Organ degeneriert. Das heißt, ein Kind, das heute fünf Jahre alt ist oder und weiß, okay, ich habe hier eine Niere mit einer genetischen Modifiz äh, äh, eine genetische Abnormalität, wenn ich 40 bin, brauche ich definitiv eine äh, Transplantation. Dieses Organ theoretisch können wir genetisch modifizieren, die richtige Gene äh, korrigieren und diese Organe sollte eigentlich nicht mehr degenerieren. Das heißt, diese Patienten, oder diese Patienten die dann kein Patient mehr sein sollte, <lacht> braucht einen Tag keine Organtransplantation mehr. Auch wir können induzieren, dass... Organ, die nicht mehr so gut funktionieren, dass durch Profusion oder andere therapie sich ja, einfach regenerieren. Da haben wir sozusagen bei unserem Schnelldurchlauf durch die Transplantation das Wichtigste vergessen, nämlich dass es gar nicht erst zur Transplantation kommt. Ihr Blick in die Zukunft, Professor Born. ja Ich, ich, ich werde zum Schluss noch mal so ein kleines bisschen provokant, wenn ich darf. Ich weiß nicht, kennen Sie den Gorilla auf der Bühne? Kennen Sie das? Gucken Sie mal im Internet ein YouTube-Video. Es ist ein Versuch, da geht es um Aufmerksamkeit. Man soll zählen, wie oft sich Menschen einen Ball zuwerfen. Und die haben weiße und schwarze T-Shirts an. Und dann soll man sagen, wie viele das sind. Und in diesem Video, jetzt spoiler ich das für Sie, machen Sie es also mit Ihren Freundinnen und Freunden. Mitten im Video taucht ein Gorilla auf, ein Mensch im Gorilla-Kostüm, winkt in die Kamera und geht wieder. Und die meisten Menschen sehen diesen Gorilla nicht. Der ist das auch hat, unsichtbar gewesen. Der normalen. ist unsichtbar. <lacht> Warum erzähle ich Ihnen diesen Quatsch? Ich, ich glaube, dass es wichtig ist, als Ethiker auch auf die Gorillas zu achten. Wir sprechen in Deutschland von Organmangel. Wir sind im Eurotransplantraum Nettoorganverbraucher, das heißt wir beziehen Organe aus anderen Eurotransplant-Ländern. Inzwischen gibt es in Leiden, wo Eurotransplant sitzt, dafür einen Punktwertabzug für unsere Patienten, weil wir sehr viele Organe verbrauchen. Die wirklich schwierigen Transplantationen sind äh, nicht Niere. Jemand, der an der Dialyse ist, hat kein wirklich angenehmes Leben, aber er lebt. Herztransplantationen sind nicht wirklich ein großer Mangel. Ein großer Mangel sind tatsächlich Lebern. Die Hauptindikation, also die Hauptgründe für Lebertransplantationen sind Hepatitiden, also Leberentzündungen und im Medizinerjargon nutritiv-toxische Veränderungen, also Ernährungsgifte. Sie können raten welches das Ernährungsgift Nummer 1 ist und beides kann man präventiv angehen. Sie können Leberentzündung, da gibt es eine Impfung gegen, ne, gegen Hepatitis. Sie können sich verhalten, dass sie keine Hepatitis bekommen, also möglichst nicht in südlichen Ländern rohe Meeresfrüchte essen zum Beispiel. Äh, bei häufig wechselnden Geschlechtspartnern keinen ungeschützten Verkehr, hilft auch gegen Hepatitis. Und sie können, und das findet nicht statt in Deutschland, Alkoholprävention machen. Und wenn wir das täten, hätten wir zumindest so sagen, äh, Versorgungsforscher keinen eklatanten Mangel im Bereich der Lebern mehr. Also, ich, jetzt habe ich weit ausgeholt, ich, komme, ich merke schon, er wird nervös zum Schluss. <lacht> ähm, es ist, glaube ich, wichtig, dass wir lebensrettende Verfahren weiter vorantreiben. Ich glaube, es ist auch wichtig, dass äh, wir Ethiker die Wissenschaft verstehen, aber genauso die Wissenschaftler uns Ethiker verstehen. Ähm, da, ich glaube, dass auch, ich bin überzeugt, dass äh, das sich extrem verbessert hat in den letzten Jahren. Und ich bin auch davon überzeugt, dass es gar nicht anders geht, als dass äh, wir, wir da nicht äh, Regierung und Opposition spielen, sondern dass wir uns klar ist, dass es hier um die Gesundheit und das Leben und die Lebensqualität von Menschen geht und jeder dafür seinen Beitrag leistet. Und manchmal ist der eine halt auch Anwalt von, von, von Menschen, die sonst vergessen werden und der andere Anwalt für Innovation, die vielleicht ohne Nachdruck nicht zustande kommt. Wenn Sie mich nach einer konkreten Abschätzung fragen, ich bin überzeugt, dass die Humanisierung von Tierorganen weiter voranschreitet. Ich bin noch viel mehr davon überzeugt, dass die sozusagen Immunsuppression vorverlagert wird in eine genetische Modifikation, Modifikation oder immunologische Modifikation von Empfängern und Spendern. Wahrscheinlich geht es am besser in den Spenderorganen. Ähm, ja, ich hoffe sehr, dass Sie recht haben, dass, hab... dass defektive, or, defekte Organe, ich denke jetzt zum Beispiel an sowas wie Autoimmundiabetes Typ 1, durch genetische Technologien den Diabetiker von seinen Insulinspritzen und Pumpen befreien. Das scheint realistisch. Da gibt es andere Verfahren, die Ähnliches probieren. Und ich, ich kann nur sagen, ich, ich, also Ihnen geht es bestimmt genauso. Ich bin, so, ich bin persönlich glücklich und erfüllt daran, dadurch, dass ich sozusagen an diesen ganzen Entwicklungen teilhaben darf. Und wenn es nur äh, in der Nachbarschaft ist und zugucken darf, wie BioNTech Impfstoffe entwickelt oder wie äh, Knochen gedruckt werden. Aber ich bin auch froh, dass es in unserer Gesellschaft üblich ist, dass das nicht einfach durchgezogen wird, sondern dass man, bevor man das tut, einmal kurz innehält und sich über ethische und soziale Folgen äh, Gedanken macht. Ja. Danke Ihnen beiden. Ja, da, da ist Applaus erlaubt. <lacht> Ich habe so oft angekündigt, jetzt aber endlich Fragen. Sie dürfen Fragen stellen, auch Kommentare sind erlaubt. Co-Referate leider nicht, habe ich mir sagen lassen, aber Fragen und Meinungsäußerungen natürlich. Gibt's schon Fragen? So, da, Sie habe ich zuerst gesehen, da hinten in, in, in weiß, drittletzte Reihe. Ja, Frau Figueiredo, also das ist wirklich sehr interessant, äh, Ihnen zuzuhören. Und äh, man hört Sie auch mit einem leichten, leichten äh, lusitanisch-brasilianischen Tiftung. Portugiesisch. Portugiesisch. Lusitanisch. Portugiesisch, okay, wunderbar. Deswegen meine Frage an Sie zum einen, ähm, vielleicht einen kurzen Ausblick auf die ähm, luso-brasilianische Zusammenarbeit, insbesondere aus europäischer Perspektive. Was passiert hier transatlantisch? Frage 1, Frage 2. Sie erwähnten bei diesem Beispiel, das war jetzt von dem Drucken, äh, bei, bei, diesem, bei dieser Rubrik Drucken, dass sich die Zellen, also die jeweiligen relevanten Zellen äh, für die entsprechenden Aufgaben, dann verbinden wird mit, mit, mit dem entsprechenden ähm, äh, Bindegewebe. Ähm, wie funktioniert hier das Zusammenspiel? Also wachsen diese Zellen dann auch ordentlich zusammen? Und in dem Kontext vielleicht einfach ein Hinweis, kein co hier in ganz in der Nähe, Museum König, im Rahmen der Vorträge, ähnlich wie auch heute hier, sprach ihre Kollegin Frau Liebig von der Uni Gießen. Und sie erwähnte, dass zum Beispiel die Struktur von Naturseide hervorragend und damit sich die einzelnen Zellen miteinander verbinden und vor allen Dingen, dieses Material löse sich anschließend komplett auf. Stichwort Unsichtbarkeit. Das also meine zwei Fragen ansehen. Und Herr Paul, eine Frage, auch in aller Kürze, sozusagen der Blick in die Welt, aber der Blick jetzt gerne auch nach Europa. Wenn ich es richtig verstehe, sind Sie in der Ethikkommission Rheinland-Pfalz. Wie verhält sich das im Bund? Also Stichwort Kulturheit der Länder. Und wie tauschen sich innerhalb der Europäischen Union aus? Danke. Dankeschön. Dann gehen wir das genau der Reihenfolge, in der Sie gefragt haben, durch. Erst Ihre beiden Fragen erstmal zur internationalen Zusammenarbeit. Genau. Um also internationale Zusammenarbeit, also es gibt also hier in Europa wir eigentlich arbeiten wir international, also wir haben Kooperationsprojekte mit den Niederlanden, Dänemark, Portugal, <lacht> Spanien eigentlich, weil das natürlich ist ein sehr interdisziplinäres Verfahren. Wir benutzen die Know-how und die Technik, die überall in entwickelt und die jetzt in dieses Projekt zusammenkommen. Und deswegen arbeiten wir mit verschiedenen Gruppen auf internationaler Level. Wenn wir Transatlantik oder wenn wir Richtung USA gehen, es ist abhängig von welchen Projekten wir jetzt reden. Allograft, Sinograft, also es gibt auch natürlich Zusammenarbeit in beiden. Die USA im Moment sind sehr auf Sinograft fokussiert, wegen der Erfolge, die sie jetzt gehabt haben mit dem Herz und mit den Nieren. Aber natürlich es gibt es Zusammenarbeit auf, auf andere anderen Niveau, wie die genetische Modifizierung vom Organ oder regenerative Therapien. Uh, auf die zweite Frage, wie die Zellen, ja, es gibt also verschiedene Biomaterialien, äh, die unterstützen die Verbindung von Zellen und auch zu, ähm, die, also die Interaktion zwischen den Zellen und auch wie die Zellen im Organ dann wachsen. Es äh, nennen sich bioinstruktive Materialien, das sagen, also, äh, sie, sie unterstützen nicht nur die Kommunikation zwischen den Zellen, aber wie die Zellen oder, oder wo lang die Zellen Hinwachsen im Organ. Ähm, Ist das sowas ähnlich wie wie die Seide, die da Wie die Seide. Es gibt äh, die Seide. Es gibt äh, die, äh, die Material aus äh, Spinnennetz, ja, auf rein, <lacht> ähm, ja. Alginat und dann. Ähm, es gibt verschiedene Materialien, die verwendet wurden, sodass in der Tat die, ja, also die Zellen besser äh, wachsen und auch die, die unterstützen die, die eigene Produktion von der extracellular Matrix. das heißt äh, sie zeigen nur initial, wo die Zellen äh, oder wo die, die Zellen progenie hinwachsen soll, aber sie fordern, dass diese Zellen äh, ihre eigene, äh, ideale extra matrix produziert. Sie hatten noch eine Frage, Herr Paul. Ja, äh, vielleicht ganz kurz. also Da gibt es mehrere Mechanismen. Zum einen ist es so, dass die Studien, die größer und umfangreich sind, ja nie monozentrisch sind, also ein Standort macht eine Studie, sondern die sind ja zum Teil äh, multizentrisch europäisch auch aufgestellt. Die, Arbeitskommission, die Arbeitsgruppe der Ethikkommission auf Bundesebene tauscht sich darüber aus, hat jetzt auch eine Gesetzesänderung ja gegeben, dass die Federführung nicht automatisch sozusagen lokal zugewiesen wird, insbesondere nach EU-Recht wird das jetzt, wenn Sie wollen, nach Größe der Kommission ausgelöst. Los, da haben wir immer Pech, weil wir eine große Kommission sind. Das hat traditionell was damit zu tun, weil rund um unserem Standort viel Pharmaforschung ist. Boehringer Ingelheim, BASF und so weiter. Jetzt Biotech auch noch. Also deswegen kriegen wir relativ viel. Das Ganze ist dann zusätzlich nochmal rückgebunden bei großen Studien auf EU-Ebene. Da habe ich das Vergnügen, dass ich auch im äh, 2020 äh, die, die European Research Council als Ethiker mitberate. Und da gibt es so ein Forescreening, ob, ob Studien bestimmte ethische Standards erfüllen. Das ist alles inzwischen tatsächlich international und EU-Recht. Es war lange Zeit, gebe ich Ihnen recht, sehr lokal und man wusste, wenn ich eine Studie in ich sage jetzt mal Zuffenhausen, weil da keine Kommission sitzt, mache, dann äh, muss ich über eine niedrigere Schwelle springen, als wenn ich das in weiß ich, jetzt fällt mir keine andere Stadt ein, äh, keine Ahnung, Lingen an der Ems mache, ja da gibt es auch keine Kommission. ja Das hat sich grundlegend geändert, seit diesem Jahr ist da noch mal eine Verschärfung eingetreten. Ich glaube, dass die Standards ganz gut sind. Wir sind natürlich genauso wie alle anderen gezwungen, uns auch fortzubilden. Also das äh, findet auch regelmäßig statt und äh, bin ich zuversichtlich. Waren das Ihre Fragen? Okay. Ja, vielen Dank. Nächste Frage bitte. Da, genau, direkt davor noch die Dame. Ähm, ja, ich habe eine Frage und zwar zu der Modifizierung der Zellen, ob das tatsächlich auch direkt schon der Organknappheit entgegenwirken kann, weil manche Organe quasi nicht verwendet werden können, weil da schon ja, weil sich kein geeigneter Empfänger nah genug dran befindet oder die Zeit dann nicht reicht. Oder ist es erstmal in erster Linie einfach nur, dass man denjenigen hilft, die das Organ, also die quasi am Ende so ein Organ bekommen würden, dass sie nicht dauerhaft die Immunsuppression bekommen müssen? Beides. Alles eigentlich. Okay. Also erstmal, äh, genau, also die ex vivo profession wie ich kurz erwähnt habe, die ex vivo organ profession wurde eigentlich entwickelt, äh, um dem ähm, Organ mehr Zeit zu geben. Und äh, während dieser Zeit äh, eigentlich, am Anfang, eigentlich nur um zu sehen, wie ist die Qualität des Organismus, der wirklich nicht mehr funktional funktioniert, doch und muss nicht... Äh, äh, Gut, also, oder ist es nicht nutzbar. Steht dann eigentlich schon fest, wer dieses Organ bekommen wird, wenn das sozusagen da perfundiert wird und am Leben erhalten wird? Könnte man in der Stufe auch schon im Praxisbetrieb das relativ schnell einsetzen? Dann? Man wurde schon, also in den Niederlanden wird dann gesucht in der Periode. Mhm. Ähm, und gut, also das wurde eigentlich die erste Ziel des ähm, ex vivo dann haben wir eine also Sie haben gesehen, also die, die Gruppe, die sich damit beschäftigt haben, hat eigentlich gesehen, dass die, Organ, die Qualität des Organ wird, äh, verbessert sich mit der Zeit, während der äh, ex vivo -Profession. Und diese Zeit haben wir dann genutzt, um die Organe zu modifizieren. Das heißt jetzt nicht, dass nur diese Organe, also nur für diese Organe, die am Anfang nicht so gut waren, gut ist. Die Idee ist, dass wirklich ein eine Patient, die zum Beispiel äh, wurde schon einmal transplantiert oder ist eine Frau mit vielen Schwangerschaften oder hat viele Bluttransfusionen bekommen und hat Antikörper, die eigentlich wurden alle möglichen Organe erkennen. Es ist kaum möglich, dann ein passendes Organ für diese Patienten zu finden. Dann können wir ein Organ machen, sozusagen, wirklich machen, machen, wo dann diese Moleküle abgeschaltet werden. Sie werden nicht mehr exprimiert, es ist unsichtbar und kann auch diese Patienten behandelt werden. Hier wurden wir eine, eine gute qualitative Organe äh, nehmen, einfach genetisch modifizieren, dass, um ihn passend zu machen für einen bestimmten äh, Spender, die, äh, für einen, äh, einen bestimmten Empfänger, die keine äh, Möglichkeit mehr hätte, ein Organ zu bekommen. Ja, danke. Nächste Frage bitte. Ja, direkt davor, gehen wir die Reihe durch. Ja, vielen Dank erstmal an Sie beide. Das war wirklich sehr, sehr spannend und äh, interessant. Vielleicht eine eher technische Frage. Ähm, und zwar interessiert mich bei dieser Ex-Vivo-Modifikation, ist das Organ dann am Ende im klassischen Sinne transgen, also inseriert da wirklich was, oder ist das eine transiente Modifikation und CRISPR ist dann abgebaut im Endeffekt? Um. Nein, es ist permanent. Also wir können natürlich das Organ genetisch modifizieren in verschiedene, also mit verschiedenen Vektoren. Manchmal das integrieren im Genom, das ist zum Beispiel was wir verwenden, weil wir wollen, dass dieses Molekül äh, das die ganze Leben des Patienten also nicht exprimiert wird, weil das Organ soll nie abgestoßt werden. Wir können natürlich vor andere, äh, andere Ziele Vektoren verwenden, die sich nicht im Genom integrieren. Diese werden dann transient exprimiert, aber nicht vor immer. Man kann auch nehmen, das ist jetzt wirklich sehr äh, technisch, schon, äh, was wir nennen äh, intelligente Vektoren oder intelligente Promoter. Das heißt, es ist ein Gen, die nur exprimiert ist, wenn er gebraucht ist. Zum Beispiel ähm, ein Organ, der nach der Transplantation es gibt kleine Abstoßungen, die nicht wirklich klinisch bemerkbar sind, aber das macht, dass die Organ mit der Zeit fibrotisch wird. Das heißt, es wird ein Kumpel von Zellen ohne Funktionen und die, mit der Zeit das Organ verliert an Funktion und irgendwann braucht der Patient ein neues Organ. Wir können äh, das Organ so genetisch modifizieren, dass wenn bestimmte Moleküle produzieren, wenn diese kleinen Abstoßungen äh, passieren, dass bestimmte Gene aktiviert werden, um äh, das Prozess, die Fibrose induziert, gestoppt wird. Das heißt, wir, oder wir inhibieren das Prozess, die Fibrose triggert, um die Qualität des Organes. Das heißt, es gibt Möglichkeiten. Also, manche die sind die integrativ, also in Vektoren, die sich im Genom der Zellen integrieren. Das ist eine Permanente Modifikation. Es gibt Vektoren, die sich nicht integrieren, Transiente und gibt es Induzierbare. Es wird nur exprimiert, wenn man es braucht. Dankeschön. Ja, weitere Fragen? Habe ich noch eine Frage dazwischen. Dieses Unsichtbar machen, das machen Sie ja mit menschlichen Organen. Da habe ich mir überlegt, Leider könnte man... Nicht. nein nicht, mit Schweinen. machen mit Schweinen, aber wir haben eben die Xenotransplantation extra besprochen. Würde es nicht auch genauso gut äh, gehen, dass man äh, die Schweineorgane nicht vermenschlicht, sondern auch einfach unsichtbar macht? Ist das nicht eigentlich die gleiche Technik? Ähm, also das, das wird auch gemacht. Also die, die Szenografs äh, von heute, also exprimieren auch diese Moleküle nicht. Mhm. Aber da ist wirklich die Unterschied zwischen Schweine und Menschen zu groß, weil das ja. Problem von Mensch zu Mensch es ist. Wir reden nur über diese Moleküle und Blutgruppe Antigen. Also, aber aber für Schweine sind viele Prozesse, die anders sind. Also die Koagulationssysteme vom Schwein sind anders als, als die Menschen. Zum Beispiel, ähm, es gibt äh, Proteine, die bei uns in Menschen sehr hoch exprimiert werden. Und äh, sie regulieren unsere Koagulation. Bei, bei dem Schwein werden andere exprimiert. Das heißt, äh, wenn das Organ nicht äh, modifiziert werden, wurde das Schwein, also der Schweinorgan triggert Koagulation. Und deswegen müssen wir dann in diese Organe Thrombomodulin, also Proteine im Genom bringen, die, die das Organ so machen wie unsere menschlichen Zellen, sodass sie auch die Koagulationssysteme wie wir regulieren können. Okay. Also es sind zu viele Systeme. Also Gerinnung genau. und alles läuft auch alles anders. Alles anders. Ja. Äh, bei von Schwein zu Menschen sind wirklich viele Systeme, die anders funktioniert und das muss man alles dann auf die genomische Level kompensieren, so dass es funktionieren kann. Ja. Kurz: Schweine sind keine Menschen, Menschen keine Schweine. So, <lacht> Sie haben noch eine Frage. Ja, noch ein kurzes Follow-up, ähm, Herr Paul, ähm, und zwar zum Thema Leber. Also ähm, als Laie habe ich einmal gelesen, gehört, ähm, dass die Leber ein Organ sei, das sich autoregenerieren könne, und zwar das einzige Organ. Wenn jetzt heute auch von der ähm, genetischen, zellulären Ebene äh, sozusagen dieser Prozess in Gang gesetzt wird, angesprochen wird, Inwieweit ähm, kann von Seiten der Forschung derzeit schon äh, dieses Moment, dieses autoregenerative Moment von der Leber zum einen erkannt und dann möglicherweise auch, Stichwort, äh, Sie sprachen es auch abschließend an, äh, übertragen werden als, als Know-how oder als kick oder wie auch immer dann für weitere Organe. Das ist das eine. Das zweite, ähm, diese Metapher mit, mit dem Gorilla. Ähm, kennen Sie zufällig auch äh, den Film, nicht das Video, aber den Film mit Greta Gabor? Sie spielt ein Gorilla, das ist so die Zeit Roaring Twenties, New York, Paris und äh, diese Bewegung, also äh, bis sie sozusagen dann äh, dieses Gorilla-Kostüm bzw. den Kopf äh, freimacht und man sieht, dass es Greta Garbo ist, man merkt anhand der Motorik und diesen Rhythmus und der Musik und dem Verhalten auf der Bühne nicht, dass das ein Mensch ist. Also das ist schon faszinierend, aber nur als Tipp. <lacht> Danke. <lacht> Nehmen wir auch gerne. <lacht> Ja, nun bin ich kein Hepatologe, aber äh, ich kann sozusagen nur als äh, Gast bei klinischen Entscheidungen äh, für oder wider Lebertransplantation sprechen. Die Leber, Sie haben recht, regeneriert sich. Wir alle oder viele von uns äh, denken gleich an Prometheus, der fürchterliche Qualen leidet, weil der Adler oder der Geier eben die Leber wegfuttert und sie immer nachwächst. Äh, viele haben auch über der Hausbar den Spruch, hängen die Leber wächst mit ihren Aufgaben. Das Problem an diesem Wachstum ist nur, dass nicht nur funktionale Leberzellen, sondern vor allen Dingen Fettzellen mitwachsen. Ne? Das ist die sogenannte Steatose der Leber und äh, da gibt es einen Kipppunkt, dass Steatosen dann auch chronische Gallengangs- und Leberentzündungen machen. Und wenn das passiert, haben Sie ein erhöhtes Krebsrisiko. Und wenn dann das Leberversagen ist, haben Sie eigentlich kaum noch funktionales Gewebe übrig. Ich habe immer mal wieder mit unserem Transplantationschirurgen zu tun, dem Professor Lang, der äh, bei äh, Lebertransplantation oder Teilresektion dann sagt, ich kriege das gar nicht zum Halten, es ist, als ob man mit einem warmen Messer in Butter schneidet. So ist das Organ, das ist also gar nicht mehr solide. Das heißt, es gibt einen Kipppunkt, es gibt auch genetische Veranlagungen, Dann können Sie mehr darüber sagen, was Lebertoleranz und Enzymtoleranz zum Beispiel Alkoholkonsum ausmacht. Aber es ist schon so, dass die Leber sehr viel aushält. Es ist aber auch so, dass viele Menschen ihr viel zu viel zumuten. Und äh, äh, es ist leider wirklich wahr, also äh, um das mit Zahlen zu hinterlegen, mehr als zwei Drittel der Transplantationen gehen auf Hepatitiden und äh, nutritivtoxische Erkrankungen. Und ein Drittel ist dann Autoimmun. Es wird mittlerweile auch bei bestimmten Krebsarten transplantiert und bei Gallengangserkrankungen, bei Entzündungen der Lebergefäße wird transplantiert. Aber zwei Drittel sind wirklich in diesem Bereich, der präventabel ist. Und Greta Garbo gucke ich nochmal. Ja, das ist der Tipp, der Filmtipp für heute. Ich habe noch eine Frage. Als Wissenschaftsjournalist interessiert mich das auch dass interessanterweise die Wissenschaft mit ihren Methoden immer auch die Probleme bestimmt. Wir haben jetzt zum Beispiel CRISPR-Cas und plötzlich gibt es ganz viele andere. Das ist, kommt mir manchmal so vor wie der Mann mit dem Hammer, der überall Nägel hat. Man hat immer genau das, nicht was gebraucht wird, sondern wo die Methode gerade kommt. Und gerade in der Transplantationsmedizin sehen wir das eigentlich auch. Wir hatten die Stammzellen, wir hatten den Drucker, wir haben CRISPR-Cas. Äh, gehen wir wirklich problemorientiert vor oder gehen wir nur... Methodenorientiert vor in der Forschung. Ich glaube, das eine kann man nicht vom anderen trennen. Ich, ich würde Ihnen Recht geben in der Beobachtung, dass äh, hochkomplexe biomedizinische Forschung gelegentlich selbstreferenziell ist. Also Sie haben standardisierte Verfahren, die Ergebnisse produzieren, die Sie mit ähnlichen Verfahren wieder evaluieren. Äh, Gen Genomanalyse mit bestimmten technischen Systemen, Affymetrix ist sowas. Das ist der Standard. Es gab auch andere, die sind vom Markt verschwunden, wie Febit, ein schönes deutsches Unternehmen, das interessante, selbst äh, zu definierende Chips gebaut hat. Und hinter diesen Standard kommen sie nicht zurück. Das ist, äh, wir nennen das in der Wissenschaftstheorie mandatory Passage Points. Also sie müssen das einmal machen und zeigen, dass sie es anders machen. Aber sie müssen einmal daran vorbei. Ähm, ja, insofern, äh, und diese Plattformen sind ja nicht trivial. Sie können, das ist in der DFG immer schon diskutiert und wir, äh, ich vielleicht einfach fürs Publikum, es gibt etwas, das nennt sich die Reproduktionskrise. Viele Studien und Versuche sind heute so komplex, dass sie sie in Singapur machen können und wenn sie einer in New York oder Bonn nachmachen will, sind so viele Faktoren unterschiedlich, dass sie die Ergebnisse nicht reproduzieren können. Das ist, das ist ein Problem für Evidenz, für, für Ergebnisse von Forschung. Und das deswegen gibt es, ich sag mal so Moden, wo dann plötzlich alle PCR machen oder alle CRISPR machen, weil die Plattform etabliert ist, die Plattform wird benutzt und wird dann an den Rändern modifiziert, aber sie müssen erstmal diese Plattform beherrschen und das ist eben nicht so, als ob sie, äh, bei PCR ist immer, es ist wie eine Kopiermaschine anzuwerfen, ja am Anfang schon mal nicht, inzwischen auch nicht mehr, weil, weil die Methoden und Theorien, die dahinter stecken, zum Beispiel bei der Verstärkung falscher genetischer Signale, bei der Überamplifikation und sowas, die, die muss man verstehen, um die Methode gut zu bedienen. Und dazu brauchen sie Zeit und vor allen Dingen Ressourcen und eben auch sehr viel Geld. Das können sie nicht sozusagen beliebig ausdehnen. Was tut sich eigentlich im Methodenbereich? Gibt's da, können Sie mir schon die nächste Mode sagen, Frau Figueredo? Ja, das ist schwierig. Also natürlich, es ist... Ähm ich sage immer, diese Methode es ist kein Smooth-Prozess, aber es ist sprunghaft, also man arbeitet, arbeitet und irgendwann äh, entwickelt eine neue Technologie und die äh, zeigt viele Vorteile. Es ist jetzt schwierig, so, äh, zu sagen, welche ist die, die nächste, ja. aber es wird bestimmt die nächste geben ja. und ähm, ja, die da muss Man muss mal aufpassen, was man damit machen kann. Nicht? Ja, damit machen kann, aber man muss auch sehen, es ist nicht also wir sind schon so fortschritten in der Methode, die wir haben, dass äh, die neue ersetzen nicht die alte, weil alle gut sind. Äh, zum Beispiel, äh, es gibt äh, CRISPR-Cas jetzt und äh, jetzt reden wir mit CRISPR-Cas, weil die im Moment alle CRISPR-Cas kennen. Aber es gibt andere Technologien, die zum Beispiel RNA-Interferenz, also CRISPR-Cas hat den Nobelpreis, äh, RNA-Interferenz hat auch den Nobelpreis. Das ist schon ein bisschen her. Ne? 2006. <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> ähm, aber Uh, für bestimmte Ziele ist die RNA-Interferenz auch besser als CRISPR-Cas. Mhm. Weil manchmal will man nicht komplett ein Gen ausknocken, also dass er gar nicht exprimiert wird, aber manchmal will man, dass ein bisschen exprimiert wird. Dafür ist bessere RNA-Interferenz. Deswegen man muss man immer sehen, dass wenn eine neue Methode entwickelt, das ist natürlich sehr gut, sehr attraktiv, aber man muss, halt, und das ist auch schwer, ich sage es, weil als Wissenschaftler ist manchmal auch schwierig, das so zu halten, weil es ist eine neue Methode, man will unbedingt ausprobieren und weitermachen und man muss, man verliert manchmal das Ziel, <lacht> oder man hat dann das Ziel nicht mehr im Blick, aber man muss wirklich evaluieren, okay, das ist eine toll neue Methode, aber sind andere für dieses Ziel auch, noch besser, obwohl sie gerade nicht entwickelt sind. Ja. Äh, deswegen, also ich finde, wir haben das Glück, dass leben wir in Zeit mit so vielen Strategien und Methoden zur Verfügung und die wir auch nutzen, um weiterentwickeln zu machen. Dass äh, ja, also eigentlich können wir sehr glücklich sein. Da haben wir noch eine Frage. Ja. Ja, ich hätte noch eine Frage zu den ähm, Bluttransfusionen. Ähm, wird das jetzt schon genutzt, dass eben synthetisch hergestellte Transfusionen gegeben werden von Erythrozyten und Thrombozyten? hatte ich das richtig verstanden? Ah, nee, also in der Tat, äh, äh, wir sind jetzt auch in einem präklinischen Modell ah. und, äh, und hoffen wir in die nächsten vier Jahre. also das hat auch die, die, die regulatorischen Autoritäten dann auch was zu sagen, aber wir hoffen, dass in der Tat in den nächsten vier Jahre wir dann eine klinische clinical Trial haben. Und was ist da die größte Schwierigkeit? Also man könnte ja dann quasi am meisten null-negativ irgendwie versuchen zu vervielfältigen und hätte das dann in dem Sinne gelöst als Universal-Spender. Ja, in ist, was wir machen, wir machen universelle Blut, so nennen wir sie auch. Das ist Blutkomponente, also wir differenzieren nicht das komplette Blut, wir Blutzellen, also entweder Thrombozyten oder Erythrozyten. Und wir modifizieren auch, also auch die Stammzellen, so sodass sie für alle ähm, Personen, die, die hier in diesem raum oder die eine bluttransfusion benötigen würden dieses diese zellen passen würden das heißt man wurde einfach nicht mehr äh, einen Blutspender äh, suchen oder gut also die meisten bluttransfusionen werden nicht ähm, äh, gematcht äh, aber egal Danach hat auch keinen äh, Effekt mehr, weil dieses Blut auch unsichtbar ist. Er hat keine Fähigkeit, eine Immunantwort ähm, zu triggern, also zu, anzufangen, und deswegen werden auch keine Antikörper gegen dieses Blut äh, oder Blutkomponente äh, entwickelt. Ähm, und man kriegt schon so ähm, quasi Lösungen kriegt man jetzt schon hin, dass man sowas transplantierfähig genau. oder äh, transfusionsfähig. So, ja. Also, vor Thrombozyten, gut, das muss ich schon wirklich in, in Detail gehen. Also, für Thrombozyten ist es so, dass wir nicht versuchen, dann die Thrombozyten, die konventionellen äh, Thrombozyten zu transfundieren, aber die, die Progenitorzellen, die Megakaryozyten, die dann nach der Transfusion Thrombozyten in die Zirkulation zu produzieren. Das ist auch nicht neu. Das wurde in Japan schon gemacht. Das ähm, wurden auch schon äh, Anfang der 90 Megakaryozyten produziert, aber sie waren aus der Knochenmarke und gab es nicht genug. Heutzutage mit IPS-Zellen, wir können so viele Megakaryozyten produzieren, wie wir wollen, deswegen ist es möglich, das für, ähm, für die Transformation zu verwenden. Wo wir jetzt sind, äh, ist, in der, also wir evaluieren die Sicherheit von diesem Produkt, ob, ob äh, also wie hoch ist das Risiko, dass Krebs entsteht oder dass andere ähm, Nebenwirkungen passieren durch die, die Transfusion von diesen ähm, in vitro hergestellten Megakaryozyten oder Thrombozyten? Aber kann, kann dann daraus was als Neoplasie entstehen, wenn es nicht Megakaryozyten, sondern schon die Enddifferenzierung ist? Also, das ist auch der Vorteil von der Megakaryozyten. Wir können die Zellen bestrahlen. Es gibt immer ein Problem äh, assoziiert mit der Nutzung von den Stammzellen. Es gibt dieses Risiko äh, entstehen grob mit Blutzellen. Äh, also oder wir, die mit Blutzellen arbeiten, haben wir glücklicherweise die Möglichkeit diese Zellen zu bestrahlen. Das heißt, sie sind dann in der Lage Thrombozyten zu produzieren, die auch als Thrombozyten funktioniert. Aber falls eine Stammzelle im Produkt gekommen ist, also sollte eigentlich nicht da sein, weil wir reinigen diese Zellen auf, aber falls eine äh, aus Zufall in dem Pro in Produkt ist, wird auch keine, nicht die Möglichkeit haben, äh, Krebs äh, zu verursachen, weil sie kann nicht mehr proliferiert, weil sie bestrahlt wird. Ja, vielen Dank. Das ist genau die Stelle, an der ich jetzt einschreiten darf und äh, die Veranstaltung beenden darf. Also es besteht noch die Möglichkeit für konkrete Fragen. Ich glaube, beide Vortragenden werden nicht fluchtartig den Raum verlassen, also sie können noch bis ins kleinste Detail gehen. Ich glaube, wir haben einen wunderbaren Überblick bekommen über die aktuelle Forschung. Vielen Dank, Frau Professor Figueredo. Das war wirklich äh, auch verständlich und da habe hab ich eine Menge mitgenommen und ich denke, das kann ich für die, für die meisten hier im Raum sagen. Ihnen auch vielen, vielen Dank, Professor Paul. Sie haben dafür gesorgt, dass das Ganze auch mal ein bisschen Überblick hat, dass wir wirklich jetzt mal alles verstehen, wie es zusammenhängt und äh, herzlichen Dank dafür. Danke dann natürlich auch äh, an äh, Frau Dr. Mertenskötter und das äh, ganze Team der DFG und natürlich das Team hier an Bord der MS Wissenschaft. Vielen Dank für die Unterstützung und für die Veranstaltung, für die Organisation der Veranstaltung. Ihnen vielen Dank fürs Zuhören und fürs Mitdiskutieren. Das war's für heute. Dankeschön.